Herzlichen Glückwunsch! Zehn Jahre Kinderpalliativmedizin in Datteln. Großartig. Mein Respekt. Mein Name ist Eckhard von Hirschhausen. Ich war vor vielen Jahren in der Kinderklinik tätig und unterstütze heute auf verschiedensten Wegen. Mit meiner Stiftung Humor auf Teilen, aber eben auch mit meinen medialen Möglichkeiten. Eine moderne, eine Menschen zugewandte, eine teamorientierte Medizin. Und da sind Sie seit vielen, vielen Jahren wirklich Vorbild. Sie sind Vorreiter. Und äh, wie man so schön sagt, woran erkennt man Pioniere an den Pfeilen im Rücken? Es ist ja nicht immer leicht, derzeit etwas voraus zu sein. Mit Boris Zerniko verbindet mich auch schon viele Jahre und äh, deswegen hat er mich gebeten, auf diesem elektronischen Wege zum ausgefallenen Fest ein paar ausgefallene Gedanken beizutragen. Während sich der Rest der Republik äh, darüber streitet, wer jetzt wem wie viele Milliarden Kredite zuschustern muss und ob Automobil oder Flugzeuge wichtiger sind, ähm, ich kann es nicht fassen, aber, äh, so ist die Diskussion, wissen alle, die in den Gesundheitsberufen arbeiten. Es wird überhaupt nicht lockerer, sondern die Last bleibt bei denen, die an der Basis, an der Front, an Patienten sind. Und ähm, gerade Menschen mit chronischen Erkrankungen, oder lebensbedrohlichen Erkrankungen, für die ist dann so eine zusätzliche Infektion oft lebensentscheidend im wahrsten Sinne. Aber wem sage ich das? Das ist äh, Ihnen natürlich jeden Tag auch vertraut. Aber ich finde es wichtig, zusammenzuhalten, die Idee, dass die Zukunft der Medizin eben nicht eine nur im heroischen Bekämpfen mit Hochleistungsmedizin ist, sondern eben auch eine, die teamorientiert, patientenorientiert, familienorientiert ist, das ist äh, seit zehn Jahren in Datteln klar. Und während die anderen rumdatteln, datteln, handelt und bewahrt sich auch ihren Humor. Boris hat mir nämlich verraten, dass sie jetzt auch äh, Humorseminare ähm, planen. Und da darf ich Ihnen verraten, Humor auf heilen, macht seit vielen Jahren spezielle Programme, genau für die Gesundheitsberufe. Und ich schenke Ihnen zu Ihrem zehnjährigen Jubiläum eins unserer Seminare. Und vielleicht sehen wir uns dann auch wieder in echt, wenn es für alle ein wenig wieder möglich wird, zusammen zu feiern. Ihr Eckert von der Schausen.